Aufnahme starten. So, herzlich so, willkommen jetzt mal zu einem neuen Video. Heute mal ein Video der etwas anderen Art. Heute ist es nämlich Simrail. Mein Video handelt jetzt heute über Simrail, äh, auch ganz easy peasy. spiel ist ganz einfach zu verstehen. Ja, wie um jetzt schon zeit bekommen. 300 Meter dürfen wir 120 fahren. Wir haben 60, dürften rein theoretisch 100 fahren, äh, das ist auch immer so eine kritische Sache, wenn man 100 fährt, obwohl man eigentlich 100, äh, wenn man 60 fährt, obwohl man eigentlich 100 fahren darf, jetzt reicht nur schnell zu fahren. Jetzt, das finden die Fahrdienstleiter in dem Spiel immer super. Naja, das zu den Geschwindigkeiten genau jetzt sehen wir auch nochmal hier kurz zum beispiel 160 km in der nächsten strecke den nächsten streckenabschnitt jetzt müssen wir gleich schon aufpassen weil ich bin gleichzeitig auch noch live aber dazu jetzt gerade nichts zur sache ähm, wir müssen auch noch ein bisschen aufpassen hier weil es kann theoretisch als Mögliche passieren, kann auch sein, dass wir im nächsten Moment rausge rausgeklickt werden aus dem Spiel. Aber naja. ihr seht, hier äh, in 730 Meter erreichen wir schon in die nächste Station. Jetzt sind 5 Kilometer, wir sind gerade durch die Messstation durchgefahren. Und wir dürfen jetzt ab jetzt an immer weiter beschleunigen. Auf 160 in 400 Meter zumindest. Äh, genau, hier ist halt der Fahrhebel, hier kann man beschleunigen. Falls ihr gleich mal in den Schneestand kommt, dann erkläre ich euch mal hier den ganzen Zug. Äh, das ganze Cockpit, wie es hier aufgebaut ist, was man hier alles machen kann mit den Knöpfen, wo was ist. Kann ich euch gleich mal erklären, wenn wir mal vor ein Signal stehen. Also ja. Das Spiel sich ist super, also echt preistechnisch, technisch okay. Kann man drüber streiten. Äh, ich schätze mal, es ist auch nicht jedermanns Sache, ich finde es gleich. ich empfehle es einfach, nur. 33 Euro kostet das momentan auf Steam, manchmal ist es so runtergesetzt. Es war vor einem Monat noch runtergesetzt, auf, weiß nicht, es war 30% runtergesetzt, da habe ich das schwer schon gehabt. Gibt auch einen Discord. Äh, da kann man sich immer informieren über die nächsten Updates, was da alles mit reinkommt und blablabla bla bla. Äh, Es kommt jede Woche mittlerweile, also momentan kommt jede Woche ein Update, also ist schon krass geil, wie die da hinterherhängen Also, wie die da dranhängen, ne? nicht hinterherhängen ähm, ja Wir warten jetzt mal bis zum nächsten Signal Bis wir rot haben Weil das jetzt zähl mal passieren und dann schalte ich euch zurück. Genau, und dann schalte ich euch zurück, so sieht's aus. So, und jetzt zeige ich euch jetzt mal, wie man sich korrekt bei einer Station meldet. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob da ein Spieler drin ist, könnte auch ein Computer drin sein, aber das finden wir jetzt raus. Ihr meldet euch mit der Zugnummer, welche links findet, denn hier steht der IEP 1447. Und ihr meldet euch wie folgt. 1447 an den FDL in Azovic. Ja, ich höre dich. Äh, ich wollte mich nur mal anmelden und nachfragen, ob meine Fahrstraße gestellt ist. Ja, ich stelle jetzt sofort, ist aber alles frei hier. Kurze Frage, ist es okay wenn, für dich, wenn du äh, stimmtechnisch auf YouTube landest? Alles klar. Genau so macht man das und nicht anders. Und immer nachfragen, ob, ob es so in Ordnung ist. So, ich äh. So, Fahrstraße ist gestellt. Perfekt. Ja. Perfekt, danke. So. besser kann es dich laufen so das ist so das beste example was man haben kann ich hoffe mal man konnte ihn gut verstehen so ich melde mich dann gleich mal wieder zurück falls irgendwelche probleme gehen sollte kann ich euch eine situation erklären So, wie ihr jetzt unten rechts in der Ecke sehen könnt, fahre ich 163 km auf 160 km. /h. Das ist ja noch im Lot. Ich gebe jetzt mal extra für euch nochmal ein bisschen mehr Gas. So, jetzt fahren wir 167, 168 km auf 160. Und jetzt seht ihr es auch schon. Wir kriegen Punkteabzug. Übersch wir überschreiten die Geschwindigkeitsbegrenzung und kriegen jeweils einen Punktabzug. Wir werden immer mehr Punkteabzug bekommen. Weil jetzt die 3 Punkte, 4 Punkte, desto länger man darüber her ist, desto mehr kriegt man Abzug. Und man muss aber, äh, desto mehr man drüber ist, über die Geschwindigkeitsverkürzung. Wir sind jetzt 10 km/h drüber, ist jetzt noch im Lot. Das sollte man aber trotzdem nicht machen. Ein schlechtes Beispiel. Ähm, genau. Äh, genau, kriegt man immer einen Punkt Abzug. Wofür sind diese Punkte gut? Das kann ich recht gut sagen. Diese Punkte sind eure Erfahrungspunkte. In dem Spiel gibt es Level. Du bist Level 3, ich bin Level 43, habe also einige schon Erfahrung gesammelt. Und ich kann euch deswegen auch sagen, so jetzt für 200 fahren, das ist jetzt ganz gut. es seht ihr übrigens unten rechts in der Ecke: 200 km, unter der großen Zahl, unter 163 steht 200. Das ist die Geschwindigkeitsbegrenzung, die wir fahren dürfen, auf diesen Streckenabschnitt. Jetzt zum Beispiel hat er mir, glaube ich, gesagt, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, äh, was für ein Funkkanal. Und die könnte man hier einstellen. Beim IP ja, Funkkanal 1, wir sind auf Funkkanal 2, schalten wir runter, 25 Punkte. Jetzt sind wir auf Funkkanal 1, jetzt können uns die FDLs in diesem Bereich wieder hören, die Fahrdienstleiter. So, ich hätte schon mal dabei, wenn euch das Cockpit zu erklären. Falsche Schmarrn. Warte, die Knöpfe, kurz vor Warn, haben, noch keine Funktion. Das Spiel ist noch in der Beta-Phase. Wir haben einmal die Chlorapult-Beleuchtung dimmen. Der Knopf, zum Beispiel, ab, soweit ich weiß, noch keine Funktion. Aber der hier, die Fehler Die kannst du drücken, wenn du einen Fehler gemacht hast oder wenn ein Fehler passiert. Wenn das System Fehler meldet. Hier gibt es einen Alarmknopf. Was der macht, kann ich euch zeigen. Das ist ein Alarm. Das heißt, wenn irgendwie bei euch mal was brennen sollte oder, keine Ahnung, ein Amoklauf auf dem Zug stattfindet, drückt ihr den Alarmknopf. Die beiden Game-Tasten sind jeweils für die Türen rechts und links. Damit könnt ihr sie öffnen. Und den roten Knopf könnt ihr beide wieder verschließen der hier ist für die Spannung, das heißt es gibt ja Gleichstrom, es gibt Wechselstrom und keine Ahnung. Ich habe bin jetzt immer nur auf drei, auf 3kV Gleichstrom gefahren. Hier könnt ihr äh, Schutzstrecke äh, aktivieren. Was jetzt genau das macht, ich glaube es hat noch gar keine Funktion bekommen. Deswegen weiß ich auch nicht, was gerade so macht. Genau. Äh, hier habt ihr einen Booster Was also der macht Weiß ich auch noch nicht? Gibt's auch noch nicht Der Parkmodus, den nutzt man eigentlich nicht Deswegen, ich habe den noch nie benutzt, deswegen kann ich auch noch nicht wirklich sagen, was der Parkmodus macht äh, das sind so Knöpfe, die nutzt man nicht und die wird man auch niemals benutzen Die elektrische Bremse ausschalten, ja okay, dann machst du halt die elektrische Bremse aus hier sieht man das ja unterfahren, da ist der erste minimale E-Bremse und äh, minimale E-Bremskraft und maximale E-Bremskraft, das ist die elektrische Bremse und die kannst du halt hiermit ausschalten. So. Hier kannst du die Steuerschaltung ausschalten. Warum man das immer machen sollte, das ist halt die ganze Schaltung hier, die kannst du damit halt ausschalten. Hier ist ähm Cockpit einschalten und dann kannst du das Cockpit ausschalten. Und noch zurücksetzen, falls Fehler passieren. Führerstand, genau. Also dann kannst du den Zug ein- und ausschalten. Wie man hier auch sieht, Stromabnehmer hoch, Stromabnehmer runter. On, off. So. Äh, Stromabnehmer hoch, Stromabnehmer runter, was sage ich da? Diesen irgendwo anders. Äh, hier kannst du den Führerstand aktivieren. Stimmt, Schreie, wir sind hier. 1 ähm, ist aktivieren. Und zwei, äh, nur ist deaktivieren. Das machen wir nicht, weil dann bremst der Zug nämlich automatisch. Hier haben wir den Kompressor. Den kann man einschalten oder ausschalten. Das ist eigentlich relativ egal. Den brauchen wir sehr weniger. Hier haben wir die beiden Wasser-Wasserkreis-Tasten. Nehmen wir die wasser wachsamkeitstaste äh, Wenn das Tubak erscheinen will, gleich mal. Das können wir nämlich jetzt. Das machen wir jetzt einmal. Wir bringen das zum Erscheinen, indem wir einfach mal ganz einfach länger gedrückt halten. Dafür ist die Spacebar ganz gut. Jetzt haben wir hier und so weiter piept. Loslassen. Am besten schon vorher. Und äh, manchmal kommt er auch von selber muss ich schnell drauf drücken sonst passiert euch die äh, Schnellbremsung kann ich euch gleich auch mal zeigen was das ist äh, das ist aber auch blöd eigentlich genau hier gibt es die, die Hupe auf der Tastatur findet ihr sie auf H und J was haben wir hier? Hier ist der Funktionstest braucht man einen Multiplayer jetzt nicht ähm, ich weiß auch nicht, ob der eine Funktion hat. Hier sind die Demos da, aber die okay. Meldelampen. Passiert nichts. Und Abendlicht. Abendlicht ist schön. Dann gibt es hier noch das Fernlicht. Das habe ich persönlich immer an. Weil dadurch kann man mehr sehen. Und den Scheinwerfer oben. Kann man auch mal machen. Ich glaube, dadurch geht aber das Fernlicht aus. Nee, geht nicht aus. Die Führerstandsbereitung machen wir mal an. Ihr seht, der Führerstand ist gerade heller geworden. Das war die Führerstandsbeleuchtung. Windschutzscheibenheizung. Die Windschutzscheibenheizung. Die Heizung für Windschutzscheiben. Eure Scheibe kann theoretisch beschlagen. Man sieht es zwar nicht so sehr, aber sie kann es. Dafür ist sie da. Scheibenwischer, genau. Eure Scheibe kann schmutzig werden, es kann regnen, es kann, kann gewittern. Bei haben schon Streifen, das ist aber gar nicht so schlimm. Dafür sind die Scheiben, Scheibenwischer zuständig. Hier ist der Scheibenwischwascher. Das ist dieses Wasser, was da äh, immer vorne rauskommt, dieses äh, Reinigungsmittel. Hier haben wir die äh, Fußablage adjustieren. Das ist das Teil hier unten, glaube ich. Habe ich noch nie benutzt. Wir haben den Funktionstest wieder, die Buchfahrplanleuchte Machen wir sie aus dunkel. Außerdem fast kein Unterschied, aber ich hab's hier mal an. Äh, nichts passiert, warte mal, ich kurz. <lacht> Ja, man sieht das Rolo nicht, weil es sowieso schon dunkel ist. Deswegen sieht man das Rollo jetzt nicht. Aber das Rollo ist eigentlich, ich glaub, da oben. Sollte das eigentlich sein. Ich glaube, es funktioniert auch noch nicht. Sanden. Wir sanden jetzt, das heißt, wir bremsen. Sanden ist bremsen. Wenn wir bremsen und wir streuen Sand drauf, dann bremst das ist zu catch schneller. schneller. Genau. Hier ist die Notbremse. Drückt sie niemals. Dann kommt die nie wieder vom Pleck. Aber wenn Notfall könnt, sie natürlich drücken. Hier haben wir die Taschenlampe. Ja, noch mal ein bisschen heller. Umluft gerne. Und die Notbremsenüberbrückung. Habe ich auch noch nicht genutzt. Und hier ist die Federsprecherbremse. Entweder aktiviert sie oder deaktiviert sie. Das ist relativ egal. Hier ist noch ein wachstum kreuz Und hier oben dürfte auch noch irgendwann das sein. Da. Genau. Hier hinten haben wir auch noch viele, viele, viele Knöpfe. Wir machen mal ein bisschen den Bot an, aber bitte. Ah egal. Nevermind, wir machen den Bot wieder aus. Genau, da haben wir es gerade gesehen. Warte, wir uns einmal laufen. Das war das Two-Box-System. ist alles an. Äh, wir müssen einmal ganz kurz gucken, welche Beleuchtung aus ist, damit sich da so. genau hier haben wir halt noch so was wie bei die Batterie. Die dürfte niemals ausschalten, nie was sofort Stillstand. Die Maschinenraumbeleuchtung braucht man nicht. Ah, es sind ja nicht viel, okay. Äh, Maschinenraumbeleuchtung brauche äh, dann... ich mal nicht. Aber theoretisch wäre dann. Jetzt haben wir die IVC t Reset. Damit kann man die Technik zurücksetzen. Bypass, Geschwindigkeit, also solche Anpassungssachen habt ihr alle hier. Zug ausschalten, einschalten, Lichter in den Waggons einschalten. So, was ist das kontrolltest Die ganzen Bremsen, Sifa, SIFA kann man ja auch testen. Computer zurücksetzen. Fahrgastbeleuchtung machen wir jetzt mal ein. Die Fahrgastbeleuchtung ist ein. Notlüftung brauchen wir jetzt nicht. Venterie, Betriebsscheinwerfer brauchen wir jetzt auch nicht. Wie also kann man sämtlichen Umfug anstellen? Ah, das Wackeln nervt schon ein bisschen, ne? Aber ja, man kann hier sämtlichen umfug einstellen. Genau. Das bezüglich dem. Wir sprechen uns gleich nochmal wieder, wenn ich bei einem roten Signal stehe. Ah, sorry, ich wollte nicht einschalten. ich äh, wollte, das rote Signal hat sich wieder zum grünen Signal verwandelt. 14:47 Oh, warte. 14,47 an den. Ah, oh, okay. Naja, stimmt, es ist 7 Minuten Fahrt zwischen, ne? Naja. Na ja. Oh, ich hatte gar nicht passiert, egal. So, folgendes ist nun passiert. Brauche ich zu wissen. Um 06 oder 07, je nachdem, so 06 oder 07. Das heißt, wir warten ist so doof, aber müssen warten. Ich, ich äh, melde mich gleich wieder. So wie man jetzt sehen kann, haben wir ein 1,5 kilometer rotes Signal. Wir kommen jetzt auch fest zum Stehen. Äh, na, ich werde gleich den FDA einmal anfragen ob er mir das Signal freischalten kann, Da könnt ihr auch mal sehen, wie man das so im besten Fall machen kann, lösen kann. Wir machen einmal fahren, gehen noch einmal gleich mal ein bisschen, fahre noch mal ein bisschen näher ran, 400 Meter. Jetzt bremsen wir es richtig, in Ordnung, dass wir jetzt zum Stehen kommen. So. 11. 1447 an den FDL in Polutni, äh, wäre es möglich, dass du mir das Grün-Signal schaltest, beziehungsweise ist die Strecke vor mir frei. Polutni an 1447, äh, Strecke ist frei, ich kann dir ein signal geben. Alles klar, danke für die Rückmeldung. Gute Fahrt noch. Ja. Danke, äh, ich wünsche dir noch eine angenehme Schicht. Geht sofort bei mir weiter. Jo, danke. Ciao. So, wir lösen jetzt auch den in okay. die hauptluftschleuse Und äh, da er jetzt die Hauptbremse gemacht hat, so reagiert man übrigens, ne? So sollte man reagieren, wenn es mal Da er die Hauptluftschleuse gemacht hat, und die jetzt relativ langsam nur vorankommen, wenn wir den Verkennig aufhören möchten. Machen wir einmal den Bock aktivieren. Das löst die Probleme eigentlich sofort. Mal kurz einmal zeigen, wie ihr darauf reagieren könntet. Äh ja. Das ist eigentlich das zu dem Thema, wie reagiere ich auf rot wenn die Station gesteuert ist. Die Station Partner, Strecke frei. Die Strecke weit in dem Fall frei. Äh, gibt es irgendwann mal in Situationen, wo die Strecke nicht frei ist. Hier, befahren Strecken. Polonie ist jetzt nicht so stark befahren, Strecke abends. Ähm, genau. Und achtet immer darauf, rechtzeitig halten vom Rotsignal, ne? Sonst gibt es minus 500 Punkte. und ihr wisst ja, 500 Punkte minus. Hm, nicht so schön. Naja, ich fahre jetzt erstmal weiter. Automatisch fahren aus. Und, und jetzt wenn es irgendwelche Besonderheiten gibt. Meld ich. Und verabschiedet euch. Ihr. ihr verabschiedet euch, ne? Äh, die ich wünsche den FDL-Piloten noch eine angenehme Schicht, ne? Ja, danke, Dene. Gute Gut, danke So, äh, nochmal kurz zur Rückmeldung Ich erkläre euch jetzt auch so den Rest in sonst wird das Video einfach viel zu lang werden ähm, Ihr auf der rechten Seite äh, linken Seite seht ihr immer euren Fahrplan da steht jetzt zum Beispiel und da waren wir jetzt gerade Pünktchen, Pünktchen, steht immer dafür ähm, welche Station ist dieses Konzert? Das heißt, post Polutni, Wikipedia, Pilischewies. Wir fahren jetzt gerade noch Pilischewies. Danach kommt Oslamovies und danach kommt Polnok. Danach kommt Roskowskos, Roskowskos, Polnok. Ich sage, jetzt sagen Polnok, Polutni, Pilischewies, Oslamovies oder so. Also, ähnliches halt. Je nachdem, wo man gerade ist. Manchmal steht da noch in der Schrägschicht PT. Das heißt, wenn, wenn du einen Güterzug hast, dann schlägst du dich PT. Das heißt, du kannst erhalten und halt andere Züge vorbeilassen. Weil als Güterzug hast du die niedrigste, die niedrigste Rahmen bist du. Genau. Wir haben jetzt hier nichts Mal halt, Personenhalt. Personenhalt wäre, wäre pH. Äh, da müsstest du tatsächlich so halten. Mein PT, PT musst du nicht halten. pH aber schon. Und, äh, ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Aber stimmt, bei manchen Bahn, äh, Bahnübergängen muss man hupen. So, das wäre es jetzt eigentlich zu all den Sachen, die ich erklären möchte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, frohe Ostern. Ähm, eine Nacht, frohe Abend, frühe Ostern, keine Ahnung. Wo Weihnachten wenn es Weihnachten gesehen wird. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Abo, like. Wäre schön. Nee, Wir übertrieben hier gerade. Ich kann ja richtig Gas geben für den, für den Schluss des Videos. Gebe ich jetzt nochmal richtig Gas. Genau, Abo und like. Darüber würde ich mich freuen. Aber also eine positive Bewertung im Generellen. Und kommentiert, wollt ihr, wollt ihr, dass ich nochmal ein Tutorial zu FDL mache, zum Fahrdienstleiter. weil nicht, weil da bin ich auch relativ gut drin. Das kann ich euch auch gut erklären. Und wenn ihr Fahrdienstleiter haben wollt, wollt ihr lieber äh, das Knopfdrucksystem das Knopfdrucksystem haben, oder wollt ihr es lieber so, äh, die die Pd-Studies jetzt, an, den, an so einem Computer haben. Das heißt, so, so ein Computer, so, muss müsst super euch so die Schienen werden euch angezeigt und dann kannst du auf die Weichen drücken oder auf die Signale. Dann steht da zum Beispiel Signal umstellen oder Weiche umstellen auf Minus oder Plus, Minus fällt sie gerade aus äh, Plus fällt sie gerade aus, Minus sie halt ab. Na? Genau, hier kann man auch nochmal sehen hier mit den ganzen Geschwindigkeiten und jetzt müssen wir auch bremsen. Wir sind ziemlich schnell. Wir müssen jetzt schon bremsen. Felice Chubis bremsen uns aus. Naja. Äh, das war's bezüglich mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Äh, schöne Nacht. Alles mögliche. Tschüss.